So, eine neue Folge mit Portal Core Mit Werwolf. So, was yeah. machen wir denn heute? Wir spielen Portal. Wow. Oh, oh. Ja! So, ähm, ja. Los geht's. Oh, oh lol. Okay. Mami, so Mami. Ja. Okay. Und nicht, nicht oben springen, gell? Doch. Du bleibst, beziehungsweise du springst Obi. Oh. Immer muss ich Obi springen. Und jetzt warte kurz. Was ist denn da drinnen, warte? Gibt es einen Würfel oder irgendwie sowas? Da gibt es gar nichts. Das ist einfach bloß das Ende. Ach, du musst da unten hier sitzen. Da, warte. Wo ist ein F? Da. Da gegenüber. Da, warte. Dunkelblaus. Genau. Mhm. Yeah. Jetzt schwebt man da eine. Ja, nochmal. <lacht> In the Nein, ich bin immer mehr <lacht> <seven, lacht> mm. okay. Okay. ich kann So richtig abgehackte Bewegungen haben Hand. Mhm. So Roboter-mäßig. Hm. So. Yeah. Das hätte der Versung keine Ahnung. Wirklich? Oh, so hat nämlich der Walter dreimal hintereinander gemacht. Was hat er dreimal hintereinander gemacht? Oh, der nein, ist da nicht gesprungen. Du bist so langweilig, ich wollte es jetzt dreimal hintereinander machen. <lacht> jetzt kommt eine da. Was passiert eigentlich da? Ähm, da. Nein. Ah. Wo muss ich hin? Her. Ja. Tausendmal so hoch. nochmal Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Passt. Okay, Victor. <lacht> ja. da ist ein Button. Ich presse den Button und da kommt ein, da kommt ein Ball raus. Okay, das war jetzt dumm da ob gehen. gehen uh, Ja. Das bringt gar nichts, weil man mir. Hallo. Eben ja schön kurz. Ja, yeah. äh, na. Was war das denn bitte schön? Du, weiter noch. daher. Ja. Sonst kimm ich nicht durch. Ja. Und jetzt gehst, äh, machst du da, schmeißt du den Bullen durch, Wo? So Äh, wie geht? Müssen wir in das Ach, na, Moment mal. Doch, so. Ich glaube, der hätte eher da aufhören müssen. Ich hab ja noch einen. Da, warte. Ja. Jetzt ist er da vorne. Jetzt musst du. Ja, passt schon. Jetzt springst. Schön äh. mir ganz kurz. Wo muss denn der eigentlich hin? Also es muss einer daher und ohne einer... Ja, es passt schon Geh oben. Ja. Das passt schon. Geh oben. Und durch. Also geh er durch und dann sitzt der Portal da wieder her und auf der anderen Seite. Ach, auf der anderen Seite gibt es auch was, okay. Mhm, naja. Genau, jetzt so, äh, gehen wir durch. Na. Na, nicht? Wir nicht? na, der ist nicht ganz richtig. Bisschen tiefer, sitzt das geht blaue ein bisschen tiefer. Geht nicht, ist maximal tief. Und dieser. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, es packt ein wenig, aber jetzt. es geht. Das Klang, das Klang, komm schon. Yeah. yeah. Hallo. could Mmm. Mmm. Mmm. Yeah. you're on the last few tests. Cool. I have to agree. Orange has penalized 75 science collaboration points. Oh, cool. Hui, Lukas, druck yep. mein Tab bitte. Oh. <laughs> Lukas, druck mal oh. Tab bitte. <lacht> <lacht> ja. Oder oh, The Stairway ist yes. Wie haben sie die ausgefunden? Ich weiß nicht. Hm. Hm. Ach, chill mal. Mhm. Ich muss. Ja, ja, ich versteh schon, warte mal kurz. Ich muss da eine und ausprobieren. Mhm, äh. Du stirbst. Jo. Aber fast. Die Idee war schon mal nicht schlecht. Ja okay, sie war scheiße, aber trotzdem. <lacht> What? Uh, na. Auf jeden Fall muss man durch den gehen und dann durch den und dann wird man da durchgedrungen. Kimmt man da irgendwie auf? Na, nicht? na, na, na. Doch, fast. Aber doch, schau her, ich hab's. Mhm. Setz dein, dein Blaus da her, dein Dunkelblaus. Und dann setz' ich meins da her und... Na. Du setzt deins da her. Dein, dein dunkelblaues. Und du hättest auf dem Knopf stehen müssen. Okay. Dann hätte es funktioniert. Nur mal von vorn. Blau da her. Warten. Warten. Setz' um. Bumm. Mhm. Plopp. Genau. Denkst du das? Na. Und jetzt halt, was wir gleich machen hätten können, war den komischen Würfel da aufzustellen, wenn ich nicht da reingesprungen war. Muss man nämlich alles zweimal nochmal machen. Und sonst hätte wir es noch einmal nochmal machen müssen. Genau. Tja, das ist dann der Preis der, ja... Nee. Warte, noch nicht? Nein, nein, nein. Und umsetzen. Hui. Ja, wie machst du das mit Tausend, Lukas? Ja. Ah, mit Kuh. Ja. Sure okay. Hm, so cool. Okay, klangt. Na. No. Hui. Okay, ich mach mal so, ja. Mäh! Okay. Push! <lacht> <lacht> Irgendwas mit Bulletproof. Ich kann verschwinden. Da oben. Wo guck ich Was? Haha! Du kriegst übrigens mit äh, 75%iger Wahrscheinlichkeit, gell? weil ich besser bin wie du. Hm. Ja, so weit zu 75 Prozent, jetzt geh ich nur dreimal. Guck mal! Ja, ja Vorfehleffekt Jaaa! komm schon! Yeah! Wie war das? Ich muss irgendwie dreimal gewinnen oder sowas und dann kriege ich Achievement. Du hättest gemeint, ja. Hä? Beide verloren. Ja. Cool. Yeah. Er ja, wahrscheinlich dreimal hintereinander. Okay. Eben. Lol, ich hab grad den Arsch von meinem gesehen. Okay. Ist auch so ein schöner Anblick, oder? <lacht> ja, man hat den Fake gesehen, der hat äh, wenig Rundungen. Also, passt <lacht> schon. So, <lacht> jetzt haben wir bei 12 Minuten ungefähr. Ida zong Für eine kurze, kurze Folge reicht es. Und dafür, dass jeden Tag eine Folge kommt, zumindest bei mir. Ja, <lacht> äh, oh, schon. Und das, das nächste Level schaut ziemlich anstrengend aus. Und Kladus mm. spricht. Okay, ich gebe jetzt nur so, so eine kleine Sneak Preview, Preview von dem nächsten Level. <lacht> so, das erwartet genau, da euch ganz, nächste ganz Folge. Hier wird echt der eine Hupfer, aber irgendwas funktioniert. Oh. Okay, okay. Also, also dann. Bis zum genau. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hat rein. Tschüss.